Wer nach einem Unfall oder Schlaganfall dauerhaft umfassende Hilfe braucht, lebt in Deutschland häufig in einem Heim. Ist es vorstellbar, stattdessen im angemieteten Apartment zu leben und die nötige Unterstützung individuell zu vereinbaren? Verbessert das sogenannte ambulante Wohnen die persönliche Lebenssituation der Menschen mit Behinderungen? Die fürst donners stiftung hat mit dem Wohnen mit Intensivbetreuung ein solches Angebot geschaffen. 34 ehemalige Heimbewohner sind in ihren Apartments in Berlin-Pankow und Tempelhof eingezogen. Okay. was möchten Sie denn heute noch machen? Ich haben Sie einen Plan? Ich möchte bitte was essen gehen, erstmal und zum Friseur danach, ne? Oder erst andersrum bitte. Okay, geh mal wieder zu dem Friseur, wo Ach, Sie immer hingehen. Hin, wie immer. Wie immer bitte. Okay. Und die Herren, haben Sie was geplant für heute Abend? Ja, wir wollen nachher noch essen gehen müssen, aber erst auf die Karte gucken oder wenn Ja. Wo also ist die Frage? Sind sich noch nicht so ja, sicher, wo genau. sie hingehen? Genau, wo wir hingehen würden, noch nicht. Aber dazu haben wir ja unsere Zahl Genau. Die Lage der Apartments bietet den Mietern beste Voraussetzungen zur selbstbestimmten Teilhabe im Kiez. Individuelle soziale Kontakte pflegen bis hin zum bürgerschaftlichen Engagement sind leicht möglich. Es im umläufig, weil ich einen Schlag hatte. Den hatte ich mit 26 schon gehabt. Ein Ziel von mir ist, zum Beispiel den Arm besser bewegen zu können. Hier fühle ich mich sehr gut. Ich würde sagen, was Besseres ist hier in Berlin nicht zu finden. Ich gehe zum Beispiel gerne mit Daniel ins Kino, am Alex. Oder wir gehen hier zum Inder zum Beispiel um die Ecke, in eine Kneipe oder ins La Paz. Ich wohne hier, weil ich eine Hirnblutung hatte. Felix! Komm, ich bin ohne Tisch. Ja, halt genau, machen wir, holen wir die Schläger. Jo. Anders als im stationären Bereich arbeiten wir hier mit zwei separaten Teams. Es gibt einmal den ambulanten Dienst, der für die morgendliche und abendliche Versorgung zuständig ist und die Nacht abdeckt. Und es gibt uns als pädagogisches Betreuungsteam für die Tagabdeckung. Im stationären Bereich gibt es halt eine Rundumbetreuung. Das heißt, es wird eigentlich alles für die Klienten getan. Hier ist es so, die Klienten haben einen eigenen Mietvertrag, die Klienten haben einen eigenen Vertrag mit dem ambulanten Dienst und müssen diese, die Belange, die sie selbst regeln können, auch selbst regeln. Wir versuchen den Menschen quasi wieder auch Leben, selbstständiges Leben zu vermitteln. Das heißt, wir trainieren ganz viele Sachen mit ihnen, was so lebenspraktische Dinge sind. Wäsche waschen, kochen, einkaufen. Erdbeeren. Die waren hier. Für den Sicht. Hier waren die Erdbeeren, warte Hier. Okay, erstmal auf den Kreis. Ja. Im Jahr 2008 habe ich nie, nie eine eine und dadurch eine Hirnblutung und mehrere Schlaganfälle gehabt. Ich war sozusagen ziemlich auf der Kippe und ähm, habe auch eine ganze Weile, ein paar Monate im Koma gelegen und bin dann zur Reha nach Frohnau gekommen und bin wieder sozusagen Mensch geworden dort. Dann kam die Möglichkeit, halt hierher äh, ins WMI zu ziehen. Ähm, was ich sehr begrüßt habe, weil das alles so abgelegener war und ich ohne eine Orientierungsstörung habe. Und froh, bin, dass ich das also so bewältigen kann, überhaupt hier auch die Einkäufe wie vorhin selbstständ selbstständig und alleine zu machen. Aber das gehört zu meinem Wohlbefinden, dass ich rausgehe in die Welt sozusagen mit Menschen, die nicht so betroffen sind wie ich, sondern gesund sind. Äh, auch mal Kontakt zu haben. Wenn Menschen eine eigene Wohnung haben, entscheiden sie selber, wie viel Nähe und Distanz sie haben wollen zu anderen. Und das finde ich wichtig am Wohnen mit Intensivbetreuung. Das heißt, ja, man kann mit den anderen zusammen essen und kochen und äh, Freizeit verbringen, aber ich muss es nicht. Ich war einmal am Amerikaner weil ich habe den schon paar amerika, amerika damals. Aber nicht von der Politik Das ist so mein Ding, aber das landet. Und ich habe mich immer leistet mit Lebenshilfe. War eine Rundreise, Amerika-Reise. 14 Tage, ich mir mir. Im Rahmen einer Begleitforschung hat die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin die Klienten vor und nach dem Umzug im Zeitraum von fünf Jahren befragt. Die Auswirkungen der Veränderungen auf Gesundheit und persönliche Lebensqualität wurden evaluiert. Die gesundheitlichen Einschränkungen sind geblieben, aber die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und Teilhabe haben spürbar zugenommen. Das größte Ziel von mir ist irgendwann alleine zu wohnen, das ist ja ganz klar wieder, so wie früher. Also. Und da denke ich mal, ist die Stiftung auch ein ganz guter Partner, um mich dahin zu bringen. Also, gefällt mir sehr gut hier. <lacht>